Die Holding Graz ist ein wichtiger Sponsorpartner im Haus Graz für viele Bereiche, vom Sport, im sozialen Bereich und vor allem im Kulturbereich. Und wir sind auch in der Außenwerbung sehr erfolgreich tätig. Die Verkehrsmittelwerbung ist einer unserer wichtigsten Themenbereiche und so sind wir schon seit Jahren Partner des steirischen Herbst. Und auch heuer werden wir mit unseren 160 Bussen der Graz-Linien wieder dieses zeitgenössische Event in Graz bewerben. Wir sind als Sponsorpartner wirklich dabei und freuen uns, wenn diese Veranstaltung wieder sehr erfolgreich abgehalten wird. Alles Gute, sich der Holding Graz! Sehr geehrte Grazerinnen und Grazer, liebe Freunde der gepflegten Provokation, wie jedes Jahr zieht der Herbst wieder ins Land und heuer zieht er nicht nur ins Land, sondern er fährt auch durch die Stadt auf den Straßenbahnen und Bussen der Grazlinien. Wir haben soeben Busse und Straßenbahnen der Grazlinien mit dem Sujet des heurigen steirischen Herbst Grand Hotel Abyss beklebt. Sie wissen, der steirische Herbst bleibt stets. In der Erinnerung der Grazerinnen und Grazer haften. Diesmal haftet er nicht nur in der Erinnerung, sondern er klebt auch auf den Bussen und Straßenbahnen. Ich wünsche Ihnen allen viel Freude an dem hochinteressanten Programm, das wir heuer geboten bekommen und danke den Grazlinien für die Unterstützung.